Nur mein Partner ist schuld. ist Hit Nummer eins bei Männern und Frauen, die wollen, dass sich ändert. Aber tun, wollen sie es nicht. Warum? Denn wenn der Partner Narzisst, toxisch oder ganz einfach schuld ist an der schlechten Beziehung, denn dann muss nur er oder sie was ändern und ich bin fein raus. Das war noch ein Mosaikstein für eine gute Beziehung und für das Gesamtbild. Einfach diesen Kanal abonnieren.